Kommt ein Mann zum Bäcker und sagt: Hey, ich bräuchte mal Milch. Da sagt die Bäckerverkäuferin: Herr, ja, tut mir leid, ich habe nur Fettarme. Da sagt er: Ja, das sehe ich, aber ich hätte ja eine Milch. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt: Mein Herr Doktor, ich bin immer so vergesslich. Hm, sagt der Doktor: Wie lange haben Sie das denn schon? Was denn? <lacht>